Und Flo? Findest du es auch nicht so gut das letzte Video? Ich finde es eigentlich echt gut. Findest du es auch nicht so gut ist? das, letzte Video? Ich das oh. gut. auch nicht so gut ist. Oh, Baby! Ja, Baby! Alle gestunnt. <lacht> so oh Ihre Oh! Clip Jungs! Oh mein Gott, war das insane Ult, oder was? <lacht> <lacht> ich hab jetzt sowas von Hops genommen. Wow, amazing! Wow. auf die oder wie? Liegt nichts Nix ver- Ah, äh, oh, meine Güte, ey, kann man sprechen? Danke, nein. Kane ist auch ein Chap, der hat Nix in League äh, gesucht. Oh mein Gott, ey! Doch, ich hab Wege, wer mich. Wer nicht mich? Ich nicht. Oh mein Gott. Fünf Mann, oh mein Gott, ich habe du hast meine ULT abgebrochen. Bruder, ich hätte fünf Mann ULT gemacht, ne? Du hast so, oh mein Gott, Flo! No. Birthday to you! Happy birthday to you, happy birthday lieber Eddie, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday lieber Eddie, happy birthday to you. Ich bin fucking Lux main, Jungs, ich bin einfach sad main. <lacht> <lacht> Uh, how you say strawberry in German? Erdbeere. Erdbeere. <lacht> ich hab den einfach gekillt und die checken es gar nicht. Ups. Yeah, boy. Wenn ihr euch tot lacht, dann habt ihr den gleichen Humor wie ich. Wenn nicht, dann seid ihr einfach langweilig. Dann seid ihr langweilig. gut gut gut gut gut gut sehr gut guter Fall oh mein Gott Digga. ja das ist super geil Fanta. ey Penta Penta